So, heute gibt es eine Heupackung für mich. Das ist ein überdimensionales Teesackern mit Heu drin, das ist warm. Und auf das werde ich mich jetzt gleich legen. Okay, und jetzt bin ich hier eingepackt und liege auf diesem Sackern und werde 10 Minuten oder Viertelstunde? Viertelstunde. Eine Viertelstunde lang äh, schwitzen und um meine Muskeln entspannen.